Haltet den Feind aus! Wachsam bleiben und die Ziele gut auswählen! Wir beherrschen sie! Weiter! Feuerhoheit verloren! aufklärungsmaschinen in der luft yes. Getroffen. Aufklärungsmaschinen in der Luft! Maschinen in der Luft. Bombe im Anflug! In Deckung! Aufklärungsmaschinen in der Luft! Zurückziehen und auf einen neuen Angriff vorbereiten! Ausrücken! Schaltet den Feind aus! Sie erleiden schwere Verluste. Durchbrechen! Sie haben die das Sie erleiden schwere Verluste. Aufklärungsmaschinen in der Luft! Aufklärungsmaschinen in der Luft. Unter dem Flugzeugbrand! Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen! am Boden Macht weiter so, dann werdet ihr alle an die Ortsfront versetzt.